Herzlich willkommen zum Gottesdienst in der Johanneskirche. Leider können Sie uns nur über das Internet folgen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dieser Gottesdienst steht unter dem Motto richtig feiern. Doch zunächst beten wir mit den Worten des 105. Psalms. Danke dem Herrn und ruft seinen Namen verkündigt sein Tun unter den Völkern, singet ihm und spielet ihm, redet von allen seinen Wundern, Rühmet seinen heiligen Namen, es freut sich das Herz derer, die den Herrn suchen fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht, suchet sein Antlitz alle Zeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Allmächtiger Gott, Vater, Du leitest uns durch Jesus, deinen Sohn. Wir sind froh über das, was wir mit deiner Hilfe geschafft haben und sagen dir Dank, Gott. Aber manchmal vergessen wir dich, Gott. Gott, unsere Fehler vergib uns durch Jesus. Gott, dein Wort, die Bibel möge uns aufrichten und stärken. Gott, wir wollen dich ehren in Worten und Werken. Wir wollen deiner Liebe gute Zeugen sein. Gott, darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Herr, erbarme dich, unser Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Gott hat sich schon unserer erbarmt. Gott hat uns erlöst. Gott hat uns schon unsere Sünden vergeben. Dafür sagen wir danke, danke, danke. Die Lesung zu diesem Gottesdienst steht aufgeschrieben bei Johannes im zweiten Kapitel und lautet folgendermaßen. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war auch da. Jesu aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen.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 Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, die litten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 die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Gemeinde, was denken Sie, wie dieser Jesus ist? Ernst, streng, gleichgültig, lustig, lebensfroh. Hier lernen wir einen lebensfrohen Jesus kennen. Wir sehen Jesus mit seiner Familie bei einer Hochzeit. Jesus verwandelt Wasser in Wein. So berichtet es die Geschichte. Auch wenn Jesus dazu erst überredet werden muss, er tut es doch. Ist das der passende Moment, um für den Himmel zu werben? Jesus' erstes Wunder gilt nicht den Armen oder Kranken gilt nicht den Außenseitern der Gesellschaft oder den zu früh Verstorbenen. Bei seinem ersten Wunder rettet Jesus eine lustige Hochzeitsgesellschaft vor einem vorzeitigen Ende der Feier mangels ausreichend Wein. Es erinnert mich an meine Maturafeier vor bald 46 Jahren. Wir waren beim Heuring der Eltern von einem Mitschüler zu Gast. Einige tranken zu rasch und zu viel vom guten Wein. Andere machten sich Sorgen und füllten die Dopplerflaschen mit Wasser. Später bemerkten die Freunde des schnellen Weingenusses, dass sie wieder alles klar wahrnehmen konnten. Ohne Verlust konnten wir im Morgengrauen das Lokal verlassen. Manchmal ist Wasser köstlicher als Wein. Aber das Wunder in der Bibelgeschichte ist anders. Es soll ja zeigen, wie außergewöhnlich Jesus ist. Er soll seine Herrlichkeit allen zeigen und die Mutter ein wenig stolz auf ihren Sohn machen. Es war eine ansehnliche Menge Wein, die für die Hochzeit so zustande kam. Geschichte zeigt, Gott ist mitten im Leben. Wir erfahren Gott auch dort, wo wir ihn am wenigsten vermuten, mitten unter einer fröhlichen Gesellschaft. Es gibt ja auch den Spruch, das Brautpaar soll sich fühlen wie im siebten Himmel. aber bei den Säufern, ist das dann ein frommes Wunder? Das ist ein Missverständnis vom Mittelalter. Christsein heißt nicht entsagen. Bei Alkohol denken wir gleich an Missbrauch, an Verarmung und die vielen Toten durch zu viel Alkoholgenuss. Die Bibel warnt schon vor Zügellosen Säufern, vor dem Missbrauch des Weines. Aber die Bibel erzählt auch von verantwortungsvollen und gottgefälligen Feiern mit Wein. Und genau das meint Jesus hier. Hier geht es um einen positiven Zugang zum Feiern. Heutzutage haben wir viele Einschränkungen, viele Regeln, statt Faschingslaune. Da ist es gut zu wissen, Gott ist bei allen Menschen, den Trauernden und auch bei den Fröhlichen. Wir leben trotz aller Widrigkeit. Das macht uns froh und dankbar. Selbst wenn wir wenig haben, dürfen wir dankbar sein. Wenn wir etwas zu feiern haben, dürfen wir anstoßen. Womit auch immer. Wir müssen nicht auf den Himmel warten. Wir müssen nicht auf den Himmel warten mit dem Lachen und fröhlich sein. Dankbare und ansteckende Fröhlichkeit soll unser ganzes Leben als Christ begleiten. Fröhlichkeit ist eine gottgefällige Medizin, auch in schwierigen Situationen. Der Friede Gottes, der höchst als alle menschliche Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Amen. Wir haben viel erfahren und erlebt. Jetzt werden wir still. Gott, du bist bei allen Menschen. Gott, wir bitten für unsere Gemeinde, stärke unseren Glauben und gib uns Mut, dir auf deinem Weg zu folgen. Gott, du bist bei allen Menschen, wo Menschen einsam und krank sind, zu Hause oder in Pflegeheimen oder Krankenhäusern. Gott, gib ihnen Menschen, die Trost und Freude schenken. Gott, du bist bei allen Menschen, wo Menschen sich verletzt fühlen durch Worte oder Taten von Verantwortungsträgern. Gib uns Mut, einander zu verstehen und einander ernst zu nehmen. Amen. Was wir noch in unserem Herzen sagen wollen, das bringen wir vor Gott in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden.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 So stellen wir uns unter den Segen. Es segne und behüte uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Er schenke uns seinen Frieden, heute, morgen und an jedem Tag. Geht in Frieden des Herrn. Amen.